anderen äh, in meinem Freundeskreis ist aufgefallen, wie wenig Lernraum es für SchülerInnen gibt bzw. gestellt wird. Zum Beispiel Rechner ähm, um, und eine Internetverbindung, mit der man am Unterricht teilnehmen kann. Zum Beispiel habe ich auch gehört, dass manche Schulen den SchülerInnen nach Anfrage Lernraum komplett verwehrt haben. Aber das war nur ein Problem, welches mir aufgefallen ist. Was ist mit Kindern und Jugendlichen, die sich in ihrer Familie nicht wohlfühlen und vielleicht eine Auszeit brauchen oder wo das Zusammenleben nicht funktioniert? Menschen, die einen sicheren und diskriminierungsfreien Ort suchen, an dem sie sich zurückziehen können, soll die Suche nach einem Safe Space so einfach wie möglich gemacht werden. Und vor allem sollen sie anonym auf der Plattform nach so einem Raum suchen können, während Institutionen offen und transparent sein müssen, um Vertrauen zu schaffen, da das Gefühl von Sicherheit essentiell ist. Genau. Wir haben, um die um die Orte und die Sales Places richtig abbilden zu können, die OpenStreetMap benutzt und die Daten, die dort mitgeliefert sind, zum Beispiel Adressen oder Namen, zusätzlich haben wir diese für die Karte benutzt. Und um noch mehr Informationen einzutragen, fragen wir quasi selber noch zusätzliche Informationen über die Hosts an, um die vorhin erwähnte maximale Transparenz der Hosts äh, zu gewährleisten. Äh, dabei äh, haben wir äh, uns ein System überlegt, äh, wie es dem User äh, am einfachsten ist, äh, den Sales Space in der Nähe zu finden. Äh, und äh, dort äh, sind wir auf, auf die Admin-Level gestoßen, die bei der OpenStreetMap äh, mit eingetragen sind. Ähm, das ist dann so wie Köln wäre ein Admin-Level äh, und der Stadtteil von Köln ähm, Ehrenfeld wäre dann ein niedrigeres Admin-Level. Äh, das wäre dann zu vergleichen mit dem äh, Bezirkslevel 9 und 10. Ähm, und äh, je nach Zoom-Level werden quasi auf diesen verschiedenen Leveln die Safe Spaces angezeigt. Äh, dafür haben wir uns eine API geschrieben mit Flask, einem kleinen flask Python server ähm, der uns zurückgibt, welche IDs sich in welchem Bezirk äh, befinden. Genau. Ähm, und weil äh, sich das Ganze anschauen viel einfacher ist, als das äh, zu erklären, ähm, haben wir hier eine kleine Live-Demo. Ähm, hier sieht man jetzt äh, drei Safe Spaces, äh, beziehungsweise mehrere Safe Spaces, ähm, die auf dieser Karte angezeigt werden. Äh, das wären dann die, die bei uns in der Datenbank stehen. In Köln gibt es bestimmt noch sehr viel mehr Safe Spaces. Ähm, und dann kann man hier in dieser Karte navigieren. Ähm, Genau, und äh, wenn man auf einen dieser Marker zum Beispiel draufklickt, dann kriegt man äh, mehr Informationen über die, über die verschiedenen Safe Spaces. In diesem Fall haben wir bisher nur äh, Name und Adresse implementiert. Genau. Ähm und von der API kriegen wir quasi nur die ID äh, von, dem, von, dem, von dem Safe Space und den Namen äh, ja, ja, das ist nochmal ein älterer Screenshot. Äh, genau, es gibt auch noch so polygonartige äh, Formen. Äh, dort kann man sich dann quasi nochmal genauer angucken, wie das, wie das da vor Ort aussieht. Und äh, da wir, wie gesagt, auch, wie, oder wie eben gesagt, äh, hier leider nie wirklich mit Projekten fertig werden, sondern eigentlich nur Prototypen bauen können. Ähm, ja, haben wir uns noch gedacht, als Ausblick wäre es gut, ein Anmeldungssystem für Hosts zu schreiben und Bewertungen von Hosts durch User zu ermöglichen, sodass sich quasi alle eine, eine klare Meinung von diesem Safe Space bilden können. Und dann will ich mich oder will unsere Gruppe sich auch nochmal bei den MentorInnen bedanken. Ähm, bei Hanno und Heiko, äh, und auch bei allen anderen MentorInnen, die uns äh, zwischenzeitlich noch geholfen haben und äh, natürlich äh, der ganzen Jugendhack Community, die hier vor Ort war und ein super Erlebnis ermöglicht hat.